Kurz erklärt, USB USB Universal Serial Bus oder zu Deutsch serielles Bussystem dient der Verbindung von Computern mit externen Geräten. Dazu wird der USB-Anschluss, also zum Beispiel ein USB-Stick, in die Schnittstelle gesteckt. Es gibt verschiedene USB-Schnittstellentypen, die sich in ihrer Form und Geschwindigkeit unterscheiden. USB 2.0 bzw. 3.0 ist am weitesten verbreitet und findet sich als Anschluss in fast jedem elektronischen Gerät. Seit 2014 gibt es den Schnittstellentyp USB-C, er ist noch schmaler als der übliche Mini-USB und kommt vor allem bei Smartphones und Tablets zum Einsatz.